Wir sind äh, mittlerweile die vierte Generation, wir sind äh, drei Gesellschafter, alle recht jung und wir sind so in vier, vor vier Jahren in Position gekommen und wir haben uns damals entschieden, dass wir gemeinsam mehrere tiefere Besprechungen über die Strategie machen, ähm, um einfach gemeinsam das gleiche Verständnis zu haben, wo wir hin möchten. Das einheitliche Verständnis ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung dafür, damit man auch eben in die einzelnen Abteilungen runter auch die gleiche Sprache spricht, gleich kommuniziert und eben auch dann gemeinschaftlich als Haus in die gleiche Richtung läuft. Und das ist sicherlich eine Empfehlung von mir, dass, wenn sich die oberste Ebene nicht klar ist, gemeinsam wo sie hin möchten, dann muss man eigentlich gar nicht erst beginnen, sonst verläuft es im Sand.